Ich lebe dieses Skivideos, wenn es die Betreiche schneidet. Ich hoffe mal. Äh, ja. Wir sind mit dem Ski am Weg, wir können nichts so anderes Ski oder Radl fahren mehr auf der Welt kennen wir nicht. Mit dem Verderben ist es gut, mit dem Leben und mit dem Sterben muss man zufrieden sein, oder? Wir würden gerne noch was anderes kennen, können wir aber alles nicht. Gut, ich weiß gar nicht, wo sind alles gekriegt? Weißt du, als sind die wirklich gekommen? Ja, Das ist Wahnsinn, ich kann sicher voll viel, aber ich lasse ja nicht, wenn wir da nur Ski fahren und... Ich lasse mich schon lassen und Radl fahren. Und fahren, Ja, okay. Aber ich lief halt das, weißt du. Ja. Ja. Jetzt hey. <lacht> sollen die Leute informieren, was man kennt und was nicht. Die werden denken, die spielen komplett und klicken auf das nächste Video. Ähm, ja, wir sind in Schiegerbeek Kirchberg, in meiner Heimat, in meiner ehemaligen. Ähm, es ist wenig offen. Es ist dafür viel Wind und wenig Sonne, aber auch wieder. Also, irgendwie parallel gibt es überall. Ja. Wir steigen jetzt auf zu unserem Lieblingslift. Der hat dieses Jahr Closed Forever, scheinbar. Aber haben uns einen guten Badarun Wir Werden den jetzt da machen und damit die Fälle wieder zurück aufsteigen und Wiederholungsvorstellungen. Ja, das, Genau. So, los geht's, oder? Boah, jetzt hast du voll gut. Schaut gut aus. Ich bin on, on, on Video. Ja, so. Passt. <lacht> Schaut gut aus. Jo. Wow. Oder? Super! Es ist richtig krass und unvorstellbar. Also, wir steigen da gerade auf, blauer Himmel. Wir haben noch ewig viel Freihang. Werden wir, haben, glaube ich, noch mal hacken, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Es ist gar nichts los. Und mit ein bisschen Geschick kann man sich das ganz gut legen, zwischenaufsteigen, Lifte nutzen und gute Abfahrten haben. Natürlich überschaubarer Bereich. Weil in Nordtirol hat dieses ja nicht so viel Schnee gehabt, wie im Süden vor den Alpen, aber trotzdem richtig coole Sache, ja. Läuft, super der Auffahrt. Nicht mehr so weit, dann haben wir den ersten Aufstieg schon hinter uns und dann kommen wir nur gefolgt ein bis zehn Abfahrten. Und natürlich dann auch wieder Aufstiege. Nein, so viel werden sie nicht, aber einmal noch sicher und vielleicht noch das mal Es sieht immer so umeinander es schaut mega weit aus und ja hoffentlich zieht es nicht mehr zu wenn es so bleibt, ist optimal Für mich ist es nicht mehr weit Maslin ist schon um ja. Du bist schon um, sage ich ja, Lässig Lässig! Lässig! Schon beim Abfällen. Ja. Schauen wir mal, wir was sehen. Ja, Aussicht ist immer noch mal, aber besser. vielleicht ist aber besser. Ja. Man darf nicht lärmen, wir haben hängen noch noch. Also, ja, ich glaube, wir dürfen überhaupt nicht haben. Und Na, ich schon was. Wow. So, der Zöger geht das? Ja, ich weiß es eben nicht. Ich weiß es nicht, oh Scheiße. Ich glaube, ich, ich weiß es um. nicht mehr. Ist besser. Ich okay. Boxen Das schaut gut aus. So, wir sind wieder abfahrtsorientiert, du zuhörst. <lacht> Und wir diesen geilen Rand aus. Ich mir ein bisschen so um. Okay. Sehr gut. Auf ja. den Ski. Leck. <lacht> <lacht> Woo-hoo! 3.0, ja. Schauen wir jetzt nur ein bisschen, wo wir eine Spur haben. Dann nutzen wir die Flächen aus, oder? Ja. Wow. So, wir haben Pause am Sessellift, wo ja. so, ich mir bantle ganz schräg um kann, wo mein Arling ist auch raus. Also. Ähm, und wir können mal probieren, wir wissen gar wie das ist mit dem Lift, von der hat jetzt noch über ein Jahr zu. Ist den lieblich Corona. Lieblich. Echt krass. Aber ist ganz nett, da haben wir ein bisschen ein Wurst mit, Brot mit. Wurst. Kaiserjäger, Jäger, Kaiserwurzen. Oder Kaiserwurzen. Ja, und dann haben wir noch einige Höhenmeter zum Vernichten. ja yeah. Ich krieg's gut bei der letzten Abfahrt. Nicht? Nicht mal. <lacht> so, ich und die Victoria von jetzt ab. Ja, noch ausnehmen. Ja, sind, wir Doch, ja, jetzt sind wir Machst du es geht da auf durch. <lacht> <Was> ist. Bicke <da>? Horst. <lacht> <lacht> Die Station. Mir das für die Sag das, Das ist ja die mittlere oh, ja sicher er sagt: ja. Gut. war Ich hab's ich